Oh, hi. und willkommen mein Name ist an ihre LP und ich begrüße euch zurück zuletzt Let's Play Star wars der drei oder mal ihr Licht an das ist, kann ich gar nicht ja ich habe ja keine Schwert <lacht> schon wieder vergessen äh, ja wir sind ja hier auf elom und wir müssen uns immer noch also nicht gucken wie wir unser lichtschwert hier reparieren und so und ja oder ich habe echt gerade vergessen und ja ähm, kleine änderungen als in den letzten parts von allen auf meinem kanal ich habe ein neues mikro und ja ich glaube bei pokémon habe ich das ein bisschen öfter erwähnt aber ich habe in letzter zeit viele probleme gehabt mit meinem mikro und ja irgendwann hat es ein bisschen den geist aufgegeben und da habe ich mir gedacht komm holst du dir jetzt mal ein neues das alte hast du jetzt schon seit weiß ich nicht vier jahren oder so hat mich so durch die meiste zeit auf von meiner let's play karriere irgendwie begleitet habe Ich doch damals in Tales of äh, Silja, glaube ich, zum ersten Mal mittendrin irgendwann gehabt. Das ist, wie lange ist das ja, Keine Ahnung, ich glaube schon so vier, fünf Jahre. Ne? Und ja, muss mal irgendwann ein neues her. Ich hoffe, ich klinge halbwegs gut. Da würde ich gerne etwas Feedback von haben. Ich meine, ist in Ordnung. Ich muss noch mit der Lautstärke und äh, wie nah ich an dem Ding heran muss und so muss ich noch alles ein bisschen testen. Also, ja. Wenn ich etwas zu laut oder zu leise bin, dann wisst ihr Bescheid, ne? Und ja, ich sag, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir müssen jetzt hier rein, ne? Keine Ahnung. Wir sind auf Elom, Jedi tempel jetzt Gucken, wo wir hier hinkommen. Äh. Oder oh, das Wasser. aber ja, wir können ja tauchen. Hm. Nee. Ich der Planet ist nicht so groß, weil die Ladezeit ganz schön kurz war, als ich hier das Spiel gestartet habe. Weil also ich normalerweise äh, immer, wenn ich so als Spiel lade, dann dauert nur so ungefähr eine Minute oder so, bis das Spiel anfängt. Und ja, hier hat es irgendwie nur so zehn Sekunden oder so gedauert. Also daran tue ich mal so einfach feststellen, dass dieser Planet jetzt nicht so riesig ist. Und ja. Also, ich habe sowieso was gefühlt, da planen die jetzt mehr so, weiß ja nicht. Die Story muss kurz zum Halt kommen oder so. Und wir haben alle BDs, das merke ich gerade. Cool. Okay. fehlt jetzt eigentlich noch? Zwei Ponchos, ein Outfit. war was? Zwei Ponchos, ein Outfit. Das heißt, drei Kisten fehlen mir noch. Ich habe jetzt nicht auf den ich glaube alle kisten sind neu hier ne? ne, wir haben sehr von äh, datum hier noch nicht komplett erkundet und ja da runter gescheucht mehr oder weniger nehmen diese eine olle ja alle ihre zombies auf uns dafür wir müssen übrigens auch noch mal zurück also ja freue ich mich schon drauf so ich habe hier eine Ruhe. und da geht es weiter was Jetzt noch nie hin. Oh. Okay. Stimmt. <lacht> Und die Dinger gibt es auch noch. Jeder Pfad ist anders, Jüngling. Hüte dich vor deiner Wut. <lacht> <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> Sei nicht wütend. <lacht> okay. So nicht geguckt wie viel prozent ich auf dem planeten allgemein ab so 34 okay ist doch noch ganz schön groß hier aus den resten unter wasser drängt Hitze, aber hier oben ist es eiskalt ich spüre ihn er ruft mich es ist nicht weit die können ihren Kalberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja, so ähnlich wie du. wir warten mal mit den Kristallen, hat sich doch auch irgendwie geändert, ne? Nachdem Disney hier übergenommen hat. Boah, habe ich denn jetzt hier schon wieder was verpasst? Wie geht denn das schon wieder? Wieder zurück. Ja, nicht hat nicht. Wie habe ich dann jetzt hier schon mal was verpasst? Wo hier hoch oder so? Problem ist, ich kann die Karte von hier aus nicht aufrufen. mich irgendwie so durch zu navigieren, darf ich hier durch... Danke. Das sieht neu aus, oder? Nee. nee war ich doch gar nicht. Ne? Oder? So, nach rechts muss ich. Oh, rechts lang. Ah. Ist nach vorne an irgendwie was wir machen natürlich alles hier noch ist nichts ich hoffe hier ist nichts stimmt hier in diesem Tempel habe ich wahrscheinlich wieder irgendein irgendeinen so verpasst ne diesen schmelzt kristallen was weiß ich ja wie gesagt wir war noch mit Kristallen hat irgendwie geändert glaube ich also seit Knights of the old republic konnte man die sich irgendwie wir haben es glaube ich automatisch verfärbt oder also die farben von den Lichtschwertern, die haben es glaube ich automatisch irgendwie verfärbt oder so ist das jetzt wenn ich mich nicht irre und früher musste es halt ein kristall finden mit der farbe glaube ich So war den Knights of the old republic jedenfalls auch irgendwie in so eine Höhle reingehen, da ist irgendwie ganz viele Kristalle, kannst ja am Anfang dein Lichtschwert zu zusammenbauen und so so ja normal nicht den ganzen Planeten durch habe ich so ein Gefühl, aber wenn dann würde ich schon gerne hier gucken. Nein, weiter Knopf. So ja bin ich da schon durchgegangen? Ja, ne? Ja, da kommt man nämlich da hoch. Falls ich da hoch kann. Ne. Ne. Hey, du kannst so weit nach hinten schwingen, ne? Aber. Nein. Na. kann ich nicht so oder hoch irgendwie. Hey, da kann ich hochklettern, aber. finde ich jetzt auch noch. So, hier war doch irgendwie so einer noch, ne? Ach ja. Warte, wart. Den muss ich doch bestimmt auch irgendwie doch wahrscheinlich nicht, aber ich traue dem spieler zu die irgendwie solche hat haben sie absichtlich gemacht, damit hier nicht da rankommst, ne? Nee, ich glaube nicht, dass man kann ich hier runter, ne? Nee. warum ist da auch noch was irgendwie so aus als könnte ich da oben bin hm. ja wie komme ich denn da hin nicht mit dem ding irgendwas machen und ich habe es fallen gelassen kann bestimmt irgendwie dahin. pass auf war nicht von ihr sieht doch voll aus, dass es weiter da oben hat. Wenn hier nicht wieder so lange da rumhängen. Wenn ich ehrlich bin. Ja, da oben ist auch noch so ein Kristall. Da muss ich den irgendwie anleuchten? oder da, ne? ich doch da unten frei gemacht habe ne ich noch mal hier raus überhaupt da bin ich von da aus gekommen ich glaube ich bin von da aus gekommen oder okay muss ich auf screen suchen also ich kann von hier aus jetzt irgendwo hin aber nicht so aus okay ich kann das ding nicht irgendwie er da bringen Dann gehen wir weiter. Sich ich meine, ich wollte ja noch mal was und dann ja, gucken wir mal. Ma. Das ist aber auch und weiter, also jetzt nicht schon wieder, wo ich was verpasst habe. Ich meine, ich habe doch jeden Stein hier umgedreht, aber ja mal schauen gleich kommt dann ja noch was hm. auch keine truhe mehr oder irgendwie so was also aber keine ahnung aber bin ich überhaupt richtig da war nicht 13 minuten irgendwie nichts erreicht schon mal sehr gut so hier lang ja jetzt ist Scan genau der richtige zeitpunkt für der boden gibt unter mir schon fast nach oh das war zum scannen beben alles in ordnung nee, irgendwie nicht da bringt es doch noch hier alle um kerl hoffentlich hält das Ach, ey. alter zwei geheimnisse und zwei Thronen. noch vier tun ich habe gesehen doch gar nicht okay lichtschwert okay ja nicht schwer komponente jetzt ganz vergessen oder ist eine rutsche ich habe jetzt gedacht irgendwie weiß ich da bei wasser oder so Um da sehe ich was glitzer funkeln ist warum ist ja einfach so ein loch schon wieder verdächtig So, muss ich glaube ich hin da da meine ich irgendwo gerade hier safe. Wie gesagt, ich bin habe ich da schon erwähnt. 84 Prozent bin ich schon also so weit vom Ende. Kann ich eigentlich gar nicht mehr sein. Ich nehme an, das ist jetzt so, weiß ich nicht ich nehme an, das ist jetzt so der vorletzte Planet. Würde ich jetzt mal raten, Fühlt sich an, als wären überall Geister. Nein, geht es nicht das ist schwer hier zu sein. Danke dir. da sehe ich was Schönes. Ich nehme an, das ist der letzte Planet und danach kommt, weiß ich nicht. So ein letzter... wir haben die uns gefunden. showdown planet haben ich will euch gefunden. Schau, da ich jetzt bist du das Spiel? Ah, du bist jetzt aufgeschmissen. Gott. Ich gehe ja gleich mal die Lichtschwert wieder an. Ich war nicht wahr. Nicht wahr. <lacht> Hallo. Oh, das ist eine Liane? Bist euch. Bist euch. Sie ja, wir haben ein Problem in den Höhlen, sind sucht die können uns doch keinen tracker verpasst haben aber triller hat schließlich auch seinen funk gehackt Greece und ich durchsuchen die menses danke ich komme es ah, lass mich raten tut ihr uns irgendwie verraten oder so am ende draußen. geh kein unnötiges risiko ein ich verrät doch die verrät uns doch am ende jetzt hat schon kommen die hat schon die ganze zeit irgendwie so einen krassen blick drauf Er hat irgendwie schon so anspricht so haben die uns einen Schwecker verpasst. Wollen kann das liegen? Ich habe keine Ahnung. So. ich kann nur von hier. Ja, den kaputt machen. So. Ich sehe sein Licht. Er muss nicht so rein. Ja. Denkst mal, du gehst schon wieder den falschen Weg. Nein. Lass die Kamera bitte. Ja. Ich weiß. Ja oder sind das ist ja oder Sinn irgendwie. Kerl, gut gemacht. So. Hier war noch irgendwo ein Weg. Ob hier. Nee. Nee, hier. war ich gerade. Von da kam ich. Du kamst von da. Nein, auch nicht hier, war Hallo, ich weiß auch nicht, was ich erwarte. Ich brauche die Geheimnisse, Kerl. Aber, aber, <lacht> aber, aber, aber. So, aber jetzt die Liane da. Man sieht nach massive. Jump and run Action aus. Jump and run. Plattform. Ja. Warum springst du denn auch von da ab? So. Okay. So, alles klar. Dann geht wir mal entweder Macht oder Leben. Nein. Wo hast du ihn zuletzt? Was da Obernevo gefunden. Das ist ja schon Boba fett oder so. Das geht doch gar nicht. Warte, klar geht das. Müsste er noch jung und knackig sein eigentlich. Der war ja eigentlich noch jung, Zu der Zeit. Also nicht. 20er. Anfang 30er würde ich jetzt mal sagen. Keine Ahnung, wie alt den denn links war. Äh... Um Muss ich jetzt deine ne? Ja. oder irgendwie so was? Ein Clone war ahnung ziemlich ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so so ähm. du jetzt noch mal die Kamera so schwenken nein okay dann gehe ich mal hier so Wasser äh, warte mal so, die weniger mache ich doch bestimmt nicht Schwert kaputt ne und sich ich wat? was ist da drin? So gut. Was habe ich eigentlich relativ? Was habe ich eigentlich so verpasst? Ja, auf Datum hier nicht viel, ne? Glaube ich jetzt nicht. Wasser. Was? Jetzt bin ich extra ins Wasser gegangen? Ey. Ich kann nicht erst ins Wasser und dann wieder raus in die Kälte gehen. Weißt du, wie kalt das ist? Das ist das schlimmer als nasse Socken. So wir uns hier ganz genau um, aber schon wieder in Ordnung verpasst. Jetzt bist du irgendwie, weiß ich nicht diese zweite Schwester noch mal auftauchen, Trailer, wie auch immer wie die von jetzt an nennen und dann die Wand klatschen. Aber du hast kein Lichtschwert, wo <lacht> wir haben nur eigentlich schwer. Die Serie hat uns zu eins gegeben. Ne? Warum nutzen wir halt nicht? Hallo, hier durch das spüre ich. Wir sind fast draußen ich verspreche Ja, weil wir da draußen draußen ist noch kälter <lacht> ja, ich da drin ja voll klimatisiert weiß ja nicht jetzt als sie dies noch hier waren ne, ja schweine kalt gewesen sein man also ich von so jungen padawan erwarten näher Bitte? Ja. okay äh. ja, ich ertrinke äh. also ich dachte irgendwie wird jetzt so eine katze oder so weil es dunkel war ich kann irgendwie nicht schwer schwimmen ohne BD nicht schnell schwimmen. Oh, jetzt kommt eine Katze in der Wasser. Äh. in Wirklichkeit niemand Gott... Vater. Nein, nein, nein! Nein! Nein! Es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein, Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Komplette Speicherverschlüsselung ein Mal, nicht Nur durch eine Vertrauensverbindung wird ein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich, das habe ich immer und ich glaube an den, den du auswählst, nicht zu ersetzen. recht Noch Es eine Chance. mit der will nicht nur einen einzigen Kristall auf diesen Planeten gehen, los. Wenn ich dann dem etwas o Kleber, dann geht das schon. Mein Gott. Die ganzen druide wieder zusammenbasteln mit deinen Geräten, dann ist auch das Ding irgendwie schaffen Komm, nee. Bedenke, Padawan, du wählst deinen Kristall nicht, er wählt dich. Nicht weil ein schwarz kristall äh. Was ist? Ja. Oh, lila. Rot. Cool. Was hat weiß? Ich nehme das hier. Weiß, was bedeutet sie Macht? ich wollte schon sagen kannst du nicht <lacht> einfach ein bisschen darum experimentieren den doppel ich schön teils nicht schwer um keine macht angefahren zu ermöglichen zivilisierten tagen Kann ich aber nicht auf Kommando irgendwie. Ich kann aber nur so einen Angriff machen als K. Ja, okay. Ja, guck mal. Oh, guck mal. blau grün violett orange gelb cyan magenta indigo ein pinkes und mal ein bisschen mit warte mal violett. oh nein verdammt ich war noch nicht fertig nein ja, doch mal wenigstens noch am Rest des Planeten hier mit herum wenn er ja wohl noch auf der Zeit haben unser Schwertchen anzupassen, ne? So, ich habe alle Dinger, merke ich gerade. Das heißt, wir können uns jetzt unser ultimatives Dingen herstellen. Ich meine, das hier war von Luke, oder? Das sind wahrscheinlich alles Anspielungen an irgendwie. Bestimmte Sachen, ne? Nehme ich jetzt mal an. Bestimmte Schler, äh, Schwerter. Aber, ja ich weiß natürlich nicht auswendig so. mal reinschreiben wie euer aussieht was für eine farbe das hat und so ne hm. ich kann die andere seite jetzt auch da konnte ich hier schon immer nee, nee. Zu beiden seiten gleich sein hallo so. muss aber die hat ich hat so ein weißes irgendwie das hier hm oh. hm ja oh ja mal wenigstens noch hier. werden wir auf diesem Planeten sind mit einem Lila ist um Oder violettes, Entschuldigung. So. Jetzt kommen wir auf nicht den Rest des Planeten hier noch. Und hier ist noch irgendein Geheimnis. Da wieder mein Lichtschwert. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so nackt. Was diese... diese Wasserquelle, von der ich rauskam. Ja, da war ja nichts mehr ne? so wir haben zwar schon 36 minuten aber ich mache jetzt versuche jetzt längere parts ne? ich neue fähigkeiten ne, ne? oder weil ne. wie gesagt ich mache länger parts weil ich ja irgendwann mit dem spiel fertig sein will ne was dann weiß ich nicht, wie ich heute nur aufnehme. Boom. Das ist gut für jemanden, der irgendwie die ganze Zeit blocken gedrückt hält. Führen Machtangriff mit geteilten Schwert aus. Erfordert Macht jetzt. Sagst du mir erst mal, ne? wie geht es übrigens ich hab schon lange nicht mehr gekämpft Also. Oh alter komm wir viele verpisst euch mal ich gehe gerade voll ab alles Oh, gerade so gut, ich komm Boot. gut alle an <lacht> irgendwie nicht der ist der uh, okay. euch abgelehnt wir wir er ist zu für uns. <lacht> ist sein nicht zu so beautiful oh. War krass gerade, ja, wenn man hat so Vergleich mit, mit dem Anfang gespielt, ne, wo ich die ganze Zeit Auf der Fresse bekommen habe. Ne? Ich habe so ein bisschen so weit mit, mit der Angriffskraft meines lichtschwert zu tun. Ne? Äh, nein. au Verfolge den mal, hack den mal. Upsala. Ich Oh, okay. Gehen ja alle auf mich los. Ah Gott! Bitte, zu mir. Nein. Nein. Ah. Boah, ich bin schon viel besser als am Anfang des Spiels, ey. Boom, ich hab den gesehen. Hack den mal, hack den mal. Der soll mir helfen. Aua. <lacht> Au. Du geh weg. Lass mich mal von dem verprügeln. Aua. Nein, nicht kaputt machen. Ja. War lieber kaputt wegen Erfahrungspunkte und so, ne? Okay. Was hacken was scannen. Okay. Ja. Man kann die Kristalle kaum ansehen nachdem was wir durchgemacht haben. Kannst du das Ding hacken? wir, wir müssen hier weg. Sie nehmen Ilum ein. Alles in Ordnung? Nein. Es wurde entdeckt. Und das ist nicht alles. Sie bauen Kalberkristalle ab. Ketten. Ich bin schon wieder ein, ein Geheimnis, sein. Wie geht denn das? ich denn hier ein geheimnis verpasst hey so nur dieses eine gebiet <lacht> gibt es jetzt nicht ey. So, okay. Ach, ich komme zurück zu den Dingen. Okay, boah. So, doch mal einer. So. wow. sind die alle wieder hier. pass auf. also da wieder anhalten wenn das speichert ich bewege mich zu schnell durch dieses spiel aber ich kann jetzt ein gewege aufmachen nee, das konnte ich vorher glaube ich nicht das nee. andere kompensation aber ich muss euch mal kurz überspringen ich will mindestens noch irgendwie weiß nicht das eine geheimnis finden und dann kann man den Part beenden. So zwei Sachen kann ich mir holen, glaube ich. Ne? Der Gegner gucken, wo gar nicht in Kelz Richtung zieht. Was ist das hier klingt Schwert in einem Bereich? Um Kerl, ja, so ist wahrscheinlicher, dass ich das mal aus Versehen mache. Dann natürlich wieder eine zeit zeitherrisch einzusetzen ist wieder eine andere Sache. So, da hinten ist noch ein Geheimnis, aber es ist aber auch ein speicherpunkt da muss ich wahrscheinlich auch hinten ne? hey. die weggehen von der karte jawohl so, ich muss da lang also ich meine da ist das geheimnis ne? ich hoffe es Hi. ich habe nur einen getroffen oh. Ich das dann auch als wie irgendwie Probleme waren damals. Ich kriege dich. Du bist zu schnell. Oh nein, oh nein, nein, nein, nein, nein. So. Ne? Ich bin als einziger übrig. Oh Gott. Ich trippe ich. Ah. Oh ausweichen muss ich. Ich muss. Weiß nicht, von wo ich muss. Und irgendwo muss ich. Hi. Au! Was? Du bist da hinten, nee was? Weil ich nicht anvisiert habe oder was? Oh, Dreck oh! in der Combo auf der Ding gesehen der Typ hat den einfach kalt gemacht. So hier runter war glaube ich nicht. Ne? Das so, ist viel besser. Weißt du, das Spiel wieder abpicken sag ich mal aufdrehen was weiß ich so da ich wette da ist das Geheimnis. bitte sagt da ist das geims kann ich auch schön den part wenden ich kann mich an die höhlen erinnern ich wollte unbedingt mein training beenden und jeder werden Möglicher eindringling identifiziert ihre überlebenswahrscheinlichkeit ist gering sehr gering nein ich muss jetzt nicht an der Gott, der däte, der däte, der däte, Ja, ich passe da durch. Okay, nein, Okay. Okay. wer okay. nee, ist auf offizielle Weg. Nee, das ist ein Geheimnis, gut. Ui. Yep. Ui. Uh. Gut, dann nämlich. Wenn wir ich erstmal das auf. Und maximales Leben oder Gefühlen, Jüngling. Aber Meister, das ist gleich. Hm. Okay. So, immer noch nicht als. Ja, vielleicht, wenn ich hier durchrennen, ne? ich wieder auf screen ein bisschen suchen, was also ich kriege. Jetzt die 100 war das gibt es jetzt nicht. Hier die Tempel, da muss ich hin. Ne? Gut, da muss ich ja wieder auf screen suchen. habe ich so gefühl ja, da kam, wie ja ich denn da schon wieder was so da muss ich hm, was wie ja, wohl, keine ahnung ich werde dann wieder hier ein bisschen suchen habe ich so das gefühl dass ich das letzte dinge finde und ja dann sehen wir uns wieder wenn ich das gefunden habe und dann können wir weitergehen ne? also sage ich danke schön fürs zuschauen ich hoffe, euch hat der Bart gefallen wenn ja dann das doch wieder ein like ein abo oder ein kommentar ein bisschen Feedback über das neue Mikrofon. Und ja, sage ich Dankeschön fürs zuschauen und tschüss.